Herzlich willkommen auch heute. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hoffnung um zwölf. Wir haben diese Sendung mittwochs und freitags. Es ist jetzt Ferienzeit und wir wollen über diese Ferienzeit diese Sendung nur für mittwochs machen. Unsere Mitarbeiter, auch wir, sind teilweise im Urlaub und darum wollen wir das für den Monat August wirklich so machen, dass wir nur mittwochs, eine Sendung haben und freitags keine. Wenn du mehr von uns sehen oder erleben möchtest, es gibt die Ermutigung der Woche, die du abonnieren kannst. Und jeden Sonntag ist Livestream und auf YouTube. Also, wir wollen dich bald wieder sehen. Der Herr segne dich. Und der Herr segne dich auch beim Anschauen unserer Sendungen. Alles Gute.